Und du stehst einfach da und hockst da, ne? 10% Trefferchance. Zack. Aber genau, jetzt merke ich irgendwie, dass ich irgendwie überhaupt nicht vorbereitet bin. Ich muss ganz andere Vorbereitungen treffen. Daneben. So macht man das. Neun Prozent. Dong. Ein Zeyro. Ein So. Okay, mir wird dann langsam ein bisschen zu bunt mit dem Verstärkungsturm da. So. Ähm, du mit dem Stahlbogen, ne? Ich würde dich am liebsten da anlocken. glaube so ist das in Ordnung ne ich weiß sowieso dass die beiden auf mich zukommen werden Von daher also sowieso kein Unterschied ja oh man ehrlich Sie wird überhaupt nicht getroffen, ne? Ne? Und die werden trotzdem auf die losgehen, ne? Ich habe alle keinen Fernkampfangriffe. vielleicht vielleicht noch mal die katja ausrüsten, genau. Ich so bestimmt mehr, ne? es müssen wir ja warten, ne? Oh. euch noch weiter oben. Boom. Ist eingefallen wir sind mal voller getappt Ist von der herde getrennt und ich habe mich einfach erledigt wenn du umverbreitet was ach komm schon mal dann bleibt da stehen. Geht okay, nämlich gar nicht erreicht. Ähm ja, wir machen weiter mit der Strategie, ne? Funktioniert so, ne? Weiter. Zug zu Ende. Ja, die kommen nach unten anstatt nach links. Der eine ist nach links gegangen. Was geht? Au. Oh. Eine Ladung für Ike. Oh. Oh, mal die Katze sieht so cool aus, ne? Die Katana mit einer dem grünen Leuchten in, mitten der Klinge. Okay, was ist da gerade passiert? Wer ist ja gerade aufgetaucht? Ja, ja. So. Ha. Er macht uns kennt ist klar. <lacht> Allah. So, ja, dich mache mal eigentlich fertig, wenn du jetzt vielleicht näher kommst. Aber ich mache dich ja schon fertig, <lacht> natürlich auch. Yep. <lacht> <lacht> <lacht> Oh. ja Ach, weil die auch Ausweichbonus bekommen. Stimmt. Mir schon gefragt, warum tut sie ein Ex-Treffen? Oh, darum sind auch noch welche so ja die Waffen sich jetzt die ganze Zeit ja hoch ne äh, 77 105 Ihr macht 16 Schaden ihr macht nicht so viel Schaden ähm. Ist in Ordnung so, ja, ne. Ja, ah, ist in Ordnung so. Was in Ordnung so. Hey, was geht, na? Oh, du bist sowas von tot. Also schön erleben. Nein, hat niemanden zum an mehr. Ne, kommt gefälligst auf uns los. Also gut. Du hast niemanden zum Hochbaffen. Jetzt bist du dran. Und sie hat gleich wieder genug Ladungen, um den einen Dieb da abzuschießen, ne? Okay. Bis hier laufen mir gerade ein bisschen zu viele Leute rum, ey. ich spawnen irgendwie viel zu viel. Ich meine, die Situation ist jetzt ziemlich chillig gerade, aber... So, ich muss einmal angreifen mit ihr, damit ich ihre Ladung hier bekomme. Aber ich treffe oder nicht, ist egal. Beide übergezogen ja? Ach, der ist im Wald drinnen. Nein. Ach. Oh, das ist ein bisschen nervig gerade. Oh, der ist gut, aber. Drachenflug. So. wenn gefallen gerade Treff. Ah, okay. Ah, so, okay. Hier äh, mm, mm, mm, mm, mm. packen wir da ein. 16 durch, ne? Da ist eine andere Stadt hier gerade. Im Sinn, aber der Dieb bewegt sich irgendwie nicht. Dann kann ich jetzt gleich schon abschießen. man hat ja immer wieder Verstärkungstruppen kommen. Ist ja schön und gut, ne? Aber Problem ist, er zieht irgendwie den Kampf nur. Ungemein in die Länge habe ich so hm. Ach, jetzt muss... Ach. Der nimmt einfach nichts an Schaden. Ne? Eine blöde Abwehrhaltung. Daneben. Es macht es irgendwie noch schlimmer, dass ich irgendwie keine Erfahrungspunkte oder irgendwie so auch bekomme. Ne, dann macht es ein bisschen bitterer, irgendwie äh, weiterzumachen mit den Kämpfen. und wenn wir am Ende dann irgendwie mehr Charaktere winken, ne, ich nehme an, das ist Belohnung genug, ne? So. der überlebt hat auch noch. Soll ich doch wenn ihr mit. Hm. Was ich du Okay, hat der Wort schon mal alles ausgemerzt. So, Was mache ich hier? Soll ich auf den Dieb losgehen? Ja ne. Ich weiß nicht, sind da noch mehr Diebe aufgetaucht nee, ne? Ich könnte eigentlich die Leute hier anlocken. Damit der Strategie fortfahren, die ich eigentlich im Sinn hatte. Ich glaube, ich machen werde, ne? So. Ich könnte eh ja machen, ne? 55, dann würde sie. hat da ja meine ich alles. 118. Mh. Der Magier könnte natürlich auch schön weg sein, ne? Aber hier fehlt ein Dingen. Aber die bekommen auch kein Bandlevel, ne? Ist mir auch jetzt als aufgefallen. Sie hat doch schon Geschicklichkeit bekommen, ne? Sehe ich irgendwie, ob sie Geschicklichkeit zu bekommen hat? Ja mal ein effekt ne? Ich glaube, wir bekommen keine Essenseffekte. So, ich plötzlich schon mal hier hin, ne, Würde ich sagen. Damit du dich heilen kannst, ne? Jetzt dich mal hier hin. Ich dich hier hin. Und ich hier hin. Ah, da kannst du nämlich heilen, ne? Sollen wir so gerade irgendwie mit das Grad-Zeitung. Die kommen jetzt wieder von allen Seiten. Ne? So, ich schieße jetzt einfach den Typen ab. obwohl weiß was? Ich habe so Gefühl. Ich will sehen, ob meine Strategie funktioniert, die ich in Sinn hatte. Ich muss auch kurz was checken. Oh ja. Könnte funktionieren. Ach, was soll's? Schießen wir den ab. Weil meine Strategie war, wenn er jetzt hier hochgeht und sich die Schatztruhe einverleibt, dann komme ich hier mit ihr hin, setzt Donner ein, 1 2 3 Boom, schießt ab, bewegt mich weg, platziert sie in sie tauscht dann Donner mit ja äh, aus und setzt noch mal Donner auf ihn ein. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwie ein bisschen riskanter, einfach nur weil hat das... weiß nicht, weil halt ein bisschen, ja, mit Donner trifft halt nicht so oft, ne, von daher nehme ich mal an, das ist ja vielleicht nicht so einfach zu handhaben. So, ich muss mal hier gucken, wenn ich hier alles platziere. Ich fange jetzt nämlich mal an, hier in der Mitte anzugreifen. So, wir machen jetzt erstmal. Hm, sie kann ich hier platzieren, ne? So, und sie machen das mal den die platt den die platt ne einfach nur damit weil wir dann aus dem Weg haben wir mal wird zerstört wenn nichts verpasst so abpacken wir sie am besten auch hier hin ne? sie wird eigentlich nur von dem dem dings getroffen von dem magier ne? so fangen wir sie hierhin du tausch mal ich hoffe sie hat jetzt die stahlachse ausgerüstet, ne ja sieht nach sieht danach aus so, Nebel um heilen nein sie hat immer noch den links ausgesetzt cool okay. chill, chill, ganz ruhig bleiben Da neben, Naja, oh, so, der Magier, macht natürlich jetzt ein bisschen Schaden, immer doof ist, aber ist okay. hätte so. Typ hat sich auch perfekt platziert, sehe ich gerade. war so ein Speer oder irgendwie so was nee. so dich dich kümmere ich mich so da haben wir ein paar Leute ja voneinander getrennt finde ich gut okay ich glaube ich, glaub, ich muss ja tanzen gleich Waffen die sie zur Auswahl hat. So ach. Haben sie will den gar nicht treffen. Ne? So. So. Warte, der hat mal nach nicht auch effektiv ging? Oh ja. Oh ja. Oh, wie Mensch. So, wenn ich dem Magier mich nicht nicht erledige. Äh, doch. Also mal den ja. Äh uh, nee, ne. Ah. Uh -huh. hm. Was haben die noch mal bekommen? Immunität gegen Bruch. Wichtig. So. überlebt noch ein angriffen Ist hat die beste Idee hier, gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will wieder einsetzen. Kann ich gar nicht mehr. Greif mal. Versuch anzugreifen. zu oh, Ja. 5 AP heilen. alles es ist okay. es ja, ist, das ist das okay. Ne? Warum hat sie jetzt so viel Verteidigung? Und Resistenz. So, hm, von hier kommen ein paar Leute. Äh, Leute, bewegt euch mal ein bisschen. Ne? Ich bin kurz davor zu sterben. So. Oh ja, warte mal. Ich kann mich jetzt anschleichen. Äh, du machst 16 Schaden. Du machst. Geht schon, geht schon klar, geht schon klar. Wenn ich vorher gleich wieder alle zusammen sind, ey. Das wird jetzt auf jeden Fall einfacher. Oh. Okay, sollte alles in Ordnung sein, ja. Hey, was geht, ja, ich gehe auf den Charakter los, der irgendwie die am meisten Schaden machen kann. Ja, ich gehe auf den Charakter los, der kontern kann. Ja, hast du davon? Haben wir eine KI, warum hast du gedacht, das wäre eine gute Idee? Na, ist auch weg. Alles auf der Plan. ist cool, finde ich cool, mhm. kommt keine nervigen Verstärkungstruppen mehr, cool, ich kann nicht erledigen, reicht ich zu mich, nee, cool, ja, mal springen wir mal na ist immer das stumpfe sound immer so bonk, bonk so. Oh Gott, ich hasse es ähm, ja der ist ja nicht in sicherheit gerade sehe ich mal ich muss weg hier ja voll doof hier die ganze zeit so eine krücke zu haben die du beschützen musst Hier ist aber fertig. Das heißt, du kommst hier runter. Also da man alle Kapellen ja chillig erledigen kann, habe ich nichts dagegen. So weil die streitiger werden dann haben wir jetzt wahrscheinlich unschön ne? getroffen da könnte ich den nehmen äh, ich kann ich doch bestimmt erledigen bevor du mir schaden machst ne? Stahlaxt. Macht haben wir da noch? Oh, Schütze, Pff. obwohl das ist eigentlich nicht so toll gerade. So Alter, <lacht> der macht 20 Schaden und der Schütze, der macht mich nie im Leben platt. vielleicht den Tomahawk auswissen sollen, aber so soll's. So, du bist du so blöd und gehst auf jemand anderen los. So, gehen wir mal kurz hier hin und 100 Ding einsacken. Was haben Ein tot. <lacht> Nutze ich die. So, mein erster Instinkt wäre natürlich jetzt so voll die hier mit... Aber ich glaube, Panett könnte auch ihn erledigen. Ne? So richtig voll ins Gesicht, ne? So richtig voll n, ins Gesicht reinschießen, ne? <lacht> richtig schön mit der Faust. Ist richtig, ist richtig schön von Gesicht, ne? also mein erster instinkt hier ja, von zeugs der ich machen könnte ich könnte natürlich auch leute hier mit Sef, äh, celestia anlocken ich weiß aber sowieso sobald ich irgendwie dann näher angehen ne, da kommen irgendwie weil ich noch verstärkung zum oder irgendwie so ne nicht kenne doch ja. ist immer noch lieber auf sie los Alter, war entschuldige was 89 prozent hallo wie kann denn der da nicht treffen? Oh, das den ganzen Einschlag. Ich denke mal, weil sie sich den Drachen kann, dass sie auch spezial angefeindet kann. Also die gegnerische Abwehr durchbricht oder so. Aber nee, alles fehlt Uh, ich habe eine Hand. So äh, Du hast einen Schlagbogen. Äh, ja, zweimal. Oh. Sie immer noch Geschicklichkeit? Nein. So. Die Frage ist jetzt: Überlebt sie einen Treffer von von so einen Typen ja Ich glaube ja eher nicht, ne? Ich glaube nicht, dass er mir ein Charakter einen charakter geben der irgendwie ein schlag hier überleben kann von sich aus schon sie aber auch gerade nein er kann uns total treffen Warte mal. ich kann total nur ihn anlocken Mit einem schwer 28 der wird überhaupt nicht Okay, funktioniert da Das wird doch nie im funktionieren. Ich kann auch hier reingehen. 1, 1, 2. 1, 2, ne? Ich gehe hier rein, greife ihn an. 1, 2. Ne? Das ist natürlich wieder die Frage ja. Wer wird hier alles angelockt, ne? Wahrscheinlich alle, ne? Was hm. so. Ich habe ja Glück und er wird angelockt, ne? Also nur er. Schau mal, passiert. Ne, ich bin mir etwas experimentierfreudig gerade. Jetzt kommen sie alle, ne? Ein Schlag erledigt. Oh Gott, die Nein daneben. Nein daneben. Eine Fähigkeit ne er sich hoch machen kann okay ich habe anscheinend Zele nicht angelockt ich schaden machst du mir da oh. nein Muss natürlich wieder ein außer Reichweite sein, das gibt es wieder nicht. Ich hätte den erledigen können. Hier in dem Zug, aber ebenso. du jetzt, ne? Mir gefällt die Situation gerade nicht so. Hm. Reicht das, um ihr Emblem aufzufüllen? Ich glaube nicht, ne? mhm. Aber ist okay. Ich sehe Heide. sie wollte mit einer P, ne? Ja. Ja, aber ist okay, das ist ehrlich gesagt nicht so schlecht. Gerade so, ich sie auch. Sie wird sie nicht erledigen, so ne? ja, gehen da auch und heil sie auch. Geil ist, ich hatte ja voll manipulieren nach meinen Wünschen. Glaube, gleich sehen wir, neun Prozent Treffsicherheit und er geht nach unten. Okay. Warum auch nicht, ne? <lacht> ähm, ja. <lacht> ich verstehe die KI in diesem Spiel nicht. Ähm, ja. <lacht> kann man natürlich auch machen, ne? Wir sind in Sicherheit, so und ich finde es gut, hat der ich gesagt, ein Zug überlebt hat, weil jetzt haben wir noch mal eine Chance unser Ding aufzufüllen. So, du musst jetzt aber auch langsam mal drauf gehen, sonst wird hier unschön. So, kommen einen Hilfsschlag nach was danke. okay cool ziemlich easy und ähm, Stahlschwert ja und ich kümmern wir uns. Es nicht, dass Alfred nach unten gegangen ist. Jetzt ist er nach oben gegangen. Ach, weil sie wieder in Reichweite ist. Ne? <lacht> äh, wie viel Schaden Masten wir? Du, du so, er hat sein Ding sich ausgerüstet. Also, heißt, ich kann auf ihn losgehen. Mann, aber ist mir los. Okay, ich mache null Schaden an den. Cool. Schuldiger was? Äh, wie viel Schaden macht ihr mir? Ihr macht mir 17 Schaden, alles klar. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben was heißt, wenn ich den er mache, kann ich das beide erledigen. Na gut. Cool. habe ich mal sehr viel mehr Charaktere mit Momente einfach nur und ich mehr Gratzeilung ab so muss mal hierhin stehen fertig so und man darf nicht vergessen ne ich kann immer noch hier mit ihr ja locker flockig einen von denen erledigen. Wahrscheinlich Zelen. Da ich sowieso keine Erfahrungspunkte habe, werde ich da wahrscheinlich auch machen. Ne? Bis die uns wieder erreicht hat, ne, ist mein, ist mein Bündnis schon wieder abgelaufen und ich habe schon wieder so ein Dinge eingesammelt, um mein Bündnis aufzufüllen und ja. Ja, dann. Hey, oh, Hogwarts geht. Ich überall. Oh, ja, außer Reich weiter. Aber ich hatte ja sehr viel schief gehen kann. so auch schon wieder am von der Seite zu ich will natürlich alfred gegen ihn erkämpfen lassen ne? Wenn ich einen dialog sehen will also nicht so schnell frecken kollege Aber wahrscheinlich jetzt wo ich ihn angegriffen habe und wahrscheinlich zu denen jetzt ne? Schau mal wer da ist hm, kann ich den erledigen? So, ich glaube, ja, ne? <lacht> ähm, ja ich bewege mich mal hier hat ne? sich mal wieder ein bisschen hier an. Ja, ich bin auch hier, magie reflektieren. Entschuldige, was. bewegung von 6 ne? ja wenn man schon alles schaffen ne? mein tänzer noch da oben was geht Sehr in... Nasser Ja. komm. Ja, jetzt mal nicht an dass ich ihn irgendwie ansprechen kann oder irgendwie so was ne? so ich mache den null schaden oh, yo, was geht ja oh, nee, hier, äh, hier. sehr cool vor dich selbst zu erbornen soll es nicht doch froh dabei sein also wird ja niemand fragen weil wir er blaue haare hat eigentlich hier mit Dings erledigen, ne? Da will ich den nix an Schaden machen. Hm, ich kann natürlich mit Dings hier erledigen, ne? Äh, wer hat dann erschwert Du? Ach ja, ich habe ja auch noch. Pff. hat vergessen, ey. ich sie auch noch ab. Bleib mal da stehen. Äh, kann ich das Donnerschwert benutzen? Ich habe B, C, klasse. Du wirst aber nicht so viel. Nee. Ist so skurril, sie irgendwie so freut mich irgendwie zu sehen. Ah, natürlich nimmt so nichts an Schaden. Warum auch? Ich frage mich wirklich, ob Eti und schon auch irgendwie einen Dialog mit ihnen hätten. das anime klischee wo charakter einfach nicht zuhören was man ihnen sagt ne? ja, das könnte noch gar nicht erreichen. okay das wir dich zu erledigen Toten, ne? okay. Was aussehen, welche immer noch da stehen bleibt. Okay, dann macht natürlich ein bisschen einfach hier. ist nur ich oh, habt gar nichts äh, fehlen ja einigen leuten noch nee. ähm ja da weiß ich genau was ich jetzt hier gleich mache Zack. Aua mhm. Ein bisschen beschleunigen Alter, Schaden, den er ja aushält Interessant, dass sie, wenn sie ein Charakter ist, der sich in meiner Märkte rekrutiert, nachdem ich das DLC abgeschlossen ist, dann, nachdem ich das DLC abgeschlossen habe, dann wird das unglaublich merkwürdig, wenn ich in der Story weitermache und gegen die, gegen die Bluthunde kämpfe. Das hört sich ziemlich interessant an, ehrlich gesagt. Geben. Was hatte ich gerade bekommen? Ritter. Tot, ne? Ich habe mir irgendwie was bringt. Ja, geh auf den Typen los, der ich hier voll erledigen kann. Ja, die sind schon mal ausgemerzt, ne? Und jetzt wird das... machen wir mal Teil 2 hier von ne? wird irgendwie würde ich sagen sogar noch einfacher. So panett wo bist denn du ne? guck mal hier, guck mal wer da ist. Hast du vielleicht mal Bock auf die drauf zu ballern? Na, geht noch ein ein weiter. das wird brutal also etwas jünger seid, dann schaut am besten kurz weg ne? und das wird echt brutal jetzt gleich Mann, der fit schon wieder nur ein ding ja warte mal äh, wert äh, du hast damit du bist aber nicht weit genug mhm, ist keine ap ne? Hmm. Wir mal den. Dann haben wir dir ein paar HP hoch. Verdammt, ich doch irgendwie Wellen vale mitnehmen sollen, weil sie hatte die Fähigkeit, womit sie irgendwie Verbündeten die äh, Dingen hochhalten, ne? Die äh, Band Dinger. <lacht> ich liebe diese. Diese Animation von ihr. Hm. So, das wird jetzt etwas übel, aber... <lacht> Gucken wir mal, ne? So. <lacht> Alter. Hallo Celine. nett mit Lin, das ist wahrscheinlich die krankste kombi überhaupt. Das ist wie mit Yunaka und ihren ihren Super Messerchen. Ja, jetzt müssen wir nur noch eine Leiste von ihr runterhauen. Das ist ziemlich chillig. Ne? Ich bin irgendwie überrascht, dass die Kampfmusik nicht beginnt. Aber ich will natürlich noch gucken, hat hier so für Dialoge und zu senden. sie so ich habe sie so übel eine übergehauen dass sie nicht weiß wie sie darauf reagieren soll ne? stelle ich mir zuvor elfen donner bezauberung ist vielleicht kraft plus fünf oh, aber komm, was ich hier dagegen mache hm. wäre ich mich hier Du. Hat er jemand hab eine Idee? <lacht> ah, ich habe eine Idee. Ja. Ah, diese so blöden Wälder. Ich komme nirgendwo durch, Mann. Ich habe so viele Leute in meiner Armee. wenn ich irgendwie die klone oder da war aber schon so ein bisschen geschummelt, ne, von dem developers ne? Anstatt hier irgendwie neue Charaktere reinzupacken, nehmen sie irgendwie die exakt gleichen noch Ne, das, das kommt irgendwie jetzt so etwas komisch rüber, ne? So, du willst mich ja, du willst ja wohl nicht ausweichen, ausweichen acht. So, wie kann ich jetzt aber dich anlocken? Ich werde wahrscheinlich erstmal die Leute hier alle erledigen, ne? Ich kann natürlich auch jemanden hier reinpacken, einfach so, ne? Wird einfach angegriffen werden. Das ist denn 15 kann überhaupt jemand da heilen? Ich glaube nicht, ne? Dann machen wir mal folgendermaßen, ne? Wo ist Celine hier? Gehen wir mal da rein und warum wird meine auch <lacht> <lacht> <lacht> was? Weil sie die Ehre <die> elfen donner. der <lacht> nee, eher elfen donner wurde auch hochgelevelt Was? Hat levelt. Was hatte? Was haben die überhaupt gemacht? Ja ja. Was hat elfen dann von jenen in der schlacht verbessert okay warum nicht ne? ja so. du weißt erst mal Gas, ne? das ist eine bescheuerte fähigkeit ja ich höre die stärke von allen waffen in der schlacht 信仰 das oh, gar nicht so ein solch ich gedacht hätte so, dann geh mal rein und dann kommen wir Alfred her ne Der kann er ja damit da nicht doppeln ne? das heißt Komm du mal hier hin, ne? 36, ja. Pff. Ähm Äh geht's dir? Okay? Geht's dir gut? Ja, ne. Ja, anscheinend schon. wird schon gut gehen glaube ich 27 27 äh, beide 27 stehen wir mal verstärkung hier unter da schon ein bisschen zu spät aber mal gucken ich fühle mich zu sehr auf die äh, verstärkung ja, konzentrieren auf die äh, unterstützungsgespräche meine ich Hat er ja schon wieder gemacht? Oh, du bist was von tot. Man hat mich der Magier im Nahkampf angegriffen? Was? Warum ist der Magier im Nahkampf auf mich losgegangen? Ah, oh, komm. <lacht> Ja. aber charakter können ja nicht sterben ne? mir um, gesagt Na, da will ich noch nicht sehen ah, natürlich kam vier prozentiger oder wie wie viel hat auch immer war ah. 100 schlag ich tot. Na gut, dann kümmert ihr euch eben um die Leute hier unten. Kein Ding. Schaffe ich schon. Wenn wir uns erstmal die Unterhaltung an. als Okay. Dann komm ja warum nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich Dings brauchen werde, ja? Oder ganz im Bogen einsetzen. glaube ich der Bogen, den sie irgendwie hier in diesen Hochzeitskin hat von von hier, wie heißt noch nochmal, Feiern beim Heroes? Nee. So, da gibt es auch ein ist da auch ein da auch einen Dialog. Ich weiß auch bringt nichts, weil sie Magierin ist, aber meint es mich zu ketten? sich finde ich mal gar nicht gut. So, aber ihr mit ihren Emblem verbundene Verwandlungen sieht aber nicht anders aus, ne? Also sieht noch genauso aus. Also der Drache sieht noch mal noch gleich aus, ne? es also ist ja echt irgendwie dazu gedacht irgendwie konnten schlecht zu sein ich verstehe das nicht was in den sein heißt den sein gimmick <lacht> Hat Fähigkeit. Irgendwie sehe ich davon nichts. würde bedeuten, er könnte irgendwie gut treffen. Muss ich, ihm vielleicht, muss ich mit ihm vielleicht irgendwie ein paar Leute killen oder so, damit er irgendwie, weil er nicht brauchbar wird. Oh, ich alle, danke. Ja, einfach zur Lösung wäre natürlich jetzt mit Panett hier reinzugehen ne? und einfach so voll noch mal so ein schuss abzufeuern auf sie no, sagt irgendwas gegen rt dass also ich doch einige andere Charaktere auch noch mitnehmen können aber ich kann ja nicht alle mitnehmen ich habe ja sechs Charaktere von Firien und dann noch vier Charaktere auswählen und es gibt ja sechs Charaktere die ja wichtig sind ein Gold mehr das Spiel noch mal hier ist die jetzt hier noch mal zu spielen ne So, wie was dann mit dir einmal So, kommst du noch mal auf uns los irgendwann ja ne ah. haben wir den auch noch platt あ、てれ吉、sie nicht so falsch ne wir sind mal am タク gewesen ね。本気 ne? Okay, genug umgespielt er <lacht> ah, wird aber nicht reichen verdammt fast hm, was soll man mit ihr ja ich will den typen ja auch noch erledigen ne? naja Hat mir eigentlich sehr gut gefallen gerade. Weiß nicht, vielleicht kriegt man irgendwann, wenn man alle Gegner erledigt, ich weiß nicht. Es kann nur eine geben. noch nicht meine Reichweite hier ich habe gedacht irgendwie vielleicht habe ich ihnen Reichweite damit er noch mal killen kann so, ich will einfach nur mal sehen wie sie aussieht im links -Verbund. cool ja ne warum haben die Gegner eigentlich keine solche verwandlungen Also wenn Zephyr im Hauptspiel sich irgendwie verwandelt oder so... Boah, was, wenn ich sie am Ende des DLCs bekomme, ne? Also Celestia. ich setze sie gegen sehr ein. Das ist auch voll merkwürdig. Ja, genau da will ich wissen. Aber ich glaube, Zephyr ist auch irgendwie eine melusine ne? Also die Klasse. Ich bin mir nicht sicher, aber sie benutzt so oder? ne konnte sie Schwerter? Ich vergesse jetzt, jetzt immer. Nee, sie hatte ex eingesetzt ne? So. Ich finde, gibt eigentlich nur eine Person, die jetzt sie erledigen kann, ne? Von daher rein da. Ja, so. cool. Ich wollte schon sagen. Ich nicht ganz, ganz. Okay, cool. Ja, Panett Einfach eine Barriere von von leben weggeschossen. Ja, irgendwie klar. Das ist lustig. Das ist lustig, diese. Das ist alternative, alternative Welt. Hector. Hector. Firene no Sie bleiben, Sag nicht mal Doch. ist Ich bin nicht Ich 寝ぶりについたのかはい。通りでね。もし das ist ja schon eine Beleidigung. Das eine Beleidigung.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 だそれだけなん ich bin aufgekauft. Ich bin aufgekauft. Ich bin Ich bin Ich Ich ごめんエル、 もしもの also, meinem がない das da 限らない。das okay. 冬のなら腕はもうこのまま我が国に保管しかし 私の力は敵にとって無意味でしかないそうなったら das der was wäre wer? Die Haare werden von Rot zu Blau. <lacht> Schon wieder. <lacht> <lacht> Das ist man denkt. <lacht> Wie, wie tun die leute mich überhaupt verwechseln die ganze zeit ich dachte der haben gott hier wer weiblich ich bin ein ich bin da das kann nur 好きなのに構っちゃう 見知っえけれど Oh, werde ich gegen Bale und meine alternative Version kämpfen. Ja. Okay. Und weiß welche charakter ich mir を 2僕いる。 そんなずっと怖い。いる。大丈夫。<笑> Alles klar. Hier mein Gott. Und hier kommt dann jetzt keine? Okay. Ich bin doch gelacht. Das macht ein bisschen einfacher. Grüner Garten. Also, rennen wir jetzt von jedem. Dingen zum nächsten, ne? Von Nation zur nächsten, ne? Stufe schlafen sucht im ja weiter Armringe. Das nächste Mal werden wir gegen Diamant und Allcrystal zu kämpfen, ne? Gut, dann kann ich mich ja dementsprechend irgendwie mit einigen Charakteren immer ja so vorbereiten, ne? das macht es natürlich ein bisschen einfacher, ne? Für die Wahl der Charaktere. Gut, dann gehen wir zum Sommer und wir schauen uns die ganzen Bandgespräche an, die ich noch vorbereitet hatte, damit wir halt ja auch hinter uns haben. Ne? Sind eine Menge, aber gucken wir uns mal an. <lacht> Dies habe ich keine Bandgespräche freigeschaltet. Anscheinend da hat hier gucken wir mal. Ähm, ich hatte zum Beispiel gerade... Wen hatte ich gerade dabei? Schon sofort vergessen. Alfred. Äh, nein. Ich hatte Alfred. Mit... Und jetzt sind die wieder anders ausgerüstet, ne? Der hat hatte zum Beispiel mit linja ja. Die hatte Lin ausgerüstet, aber sie ist immer noch Level 15. Also, ja, ist genauso wie ich mir gedacht habe: Die Charaktere haben bekommen keine Band-Erfahrungspunkte. Was bedeutet, es macht überhaupt keinen Sinn mit unterlevelten Band-Charakteren hier reinzugehen. Also, ich kann nicht schon irgendwie alle hochleveln, um mehr einfacher zu machen. Weiß nicht, ob ich dann noch mehr irgendwie reinpacke, aber mal gucken. Auch mit unterlevelten haben wir es ja halbwegs geschafft. So, dann gucken wir uns hier. Da muss ich erstmal mein Zimmer hingehen. Ne? Da gucken wir uns mal die ganzen Bandgespräche an, die ich freigeschaltet hatte. Was eine Menge sind, zehn Stück, glaube ich. Ähm, da muss ich hier hin. und als erstes habe ich mit Zelka trainiert und zwar. Habe ich. Also ich habe nicht mit Celica als erst trainiert, aber Celica ist die erste. Ich habe die nach Spielen sortiert. Und ja, sie habe ich mit Welt vale trainieren lassen zweimal, sich teleportieren kann und so. Hey, das? Piran. 15. das Und das Gut. Dabei war Luis mit Sigurd auf zehn. ja eigentlich auch jetzt können in diesem Kapitel, aber ja. Okay, dann... mit Live trainiert. Auf C. Ne, auf B. Level 10. Also Level 10 und dementsprechend B. Machte sich an Live ran? Oh Gott, wer war das? ich habe die story vom 5 5 leider nicht mehr so ich weiß nur hat deine schwester namens nannte aber ich weiß nicht ob er in der gelobt hat oder so. so Roy hat mit einer menge leute trainiert weil ich mit vielen leuten stärke plus zwei ja freigeschaltet habe aber vielleicht gemerkt ne? so einmal mit panett 5 Willst du mich meinen Haaren anschließen? Schon in meinem Spiel habe ich ungefähr sechs, sieben Leute, So, dann habe ich Roy mit Diamant trainieren lassen. Also ah. das heißt, ich kann mir ja immer so. Die ganze brode gruppe kann ich mir so also zurechtstellen für den nächsten Kampf. Ne? Stimmt. Ich finde voll selten ihn geben. Dabei, dabei sind die beiden ja irgendwie so kennen, ne? Die beiden. Also so als Team. wie gebe ich den kaum Roy zum Ausrüsten. Ich habe den meistens immer Ike oder so. So, Amba, du hast mit Roy auf Level 10 trainieren Und auch Stärke plus zwei bekommst. Interessant. Boah so habe ich will vale noch mal mit lind trainieren lassen damit sie mehr geschicklichkeit gibt, kriegt, ne? bin ich mir sicher <lacht> Und dann habe ich noch Mikaya zweimal mit drin gelassen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil ich hier sie aus, habe, ja, ich sie ausgezeichnet ne? でも今はこうしてセリーナと話ができて mm -hmm. Okay, gut, das ist dann auch schon erledigt Jetzt mal werden wahrscheinlich sich werden mehr anhäufen, aber das jetzt reicht. Also alter Boden, neue Items, genau. Und dann gehen wir noch mal in die Arena danach und dann war es halt schon wieder. Ne? also ungefähr drei stunden ja anderthalb stimmte hm. ja schon irgendwie eine stunde gedauert irgendwie die Katzen und so aus dem weg zu räumen ne? aber jetzt irgendwie besser als wenn man jedes mal hier zwischendurch das hier machen muss finde ich. ich ganz ehrlich bin das gewinnen war okay da war schon wieder etwas nicht so gute ausbeute. Jetzt waren wir wer bekommen, obwohl ich glaube ich nur zwei Sterne oder so hatte, glaube ich. So dann gehen wir noch in die Arena. Und dann war es dann, ne, ich weiß gar nicht, wie ich trainieren soll. Ich habe noch eine Menge Leute, die noch auf Level 10 sind und noch etwas unter Level sind. Aber wen nehme ich denn hier, ne? japan ja, Pandrio, ne das oh eine Level, da kriegen wir auch noch. Der Oberpriester. Oh. Nein. Das war tot. das ah. oh, heißt, wir kriegen Support mit, mit dem Hauptcharakter. Aber nicht hat da genug ist für den ganzen Support. Nein, ich glaube, es dauert eine Weile. So, wenn nehmen wir jetzt zum Training. Ja? Hat es nicht tatsächlich schon zwei Werte hier maximiert? Hat er hat auch gar nicht so niedrige Werte. Jetzt, wo ich mir das so anschaue, oder doch vielleicht? So, wenn nehmen wir noch hier zum Training. Das in ja kurz vor Level. aber sie ist schon Level 12. Amber. Okay, kommen wir Amber. erstmal dinge ich hier erstmal hier muss ich vielleicht auch nächstes Mal mitnehmen, ne? Das ist ja auch von Viren. Äh, von Brodia. Haben wir schon einen Gedanken darum machen. Weil es gut so habe ich wenigstens Grund, verschiedene Leute irgendwie mitzunehmen. Ne? So, machen wir mal hier. Ein bisschen strukturierter. Vielleicht mal... Ich mach mal so, macht das auch hier. Vielleicht gewinnen. haben Okay, können vielleicht mal werden. Oh Gott. Okay, cool. Sehr cool. Stärke. Was braucht er denn sonst, ne? keine support punkte anscheinend da so, braucht hier noch ein level ab irgendjemand auf level 10 der kurz vom Auflevel ist am besten ne? hm, gibt es aber nicht viel hm, erst mit alfred Und du mal direkt die lanze hier. müssen ja ganz unten habe ich ihn als letztes erst ich glaube ich habe ihn nicht ich weiß nicht ob ich ihn jetzt hier fahrungsboost habe. Egal, was hm, weiß nicht und schon wieder kein support ok was so ja fertig. So, dann weiß ich ja bis zum nächsten Part, wenn ich ja als vielleicht vorbereiten werde für nächste Kapitel, wenn ich weiß, dass wir nach Brodia gehen, ne? das heißt, wird wahrscheinlich Diamant vorbereiten. Christ, Amber, Jade, Ne, das ist eine gute Herausforderung. Ne? Also, Herausforderung saphir vielleicht. ne? Okay, das macht es ein bisschen einfacher. So, in dem Sinne soll ich dann aber schön. Das war's für heute. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Nächstes Mal geht es mit dem nächsten DLC weiter. Und ja, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüssi Kopfska.